die halle finden. Gehen wir erstmal raus Das ist selber gerade plan rausgefunden ja. haben die RNA halle ja ich bin weg mit max kugel zusammenstellen ja und danach äh, können wir direkt noch zum fußballspiel weil die borussia dortmund Halle ist die auch sehr nebenan, Nico. <lacht> <meets Ice> <lacht> ja auch direkt nebenan irgendwo ich bin tim und äh, 26 jahre jung eistänzer also normalerweise zusammen mit partnerin auf dem eis unterwegs heute alleine und heute mit ihm bin jetzt schon gespannt, wie das dann wird, wenn Judoka aufs Eis geht. Haben wir haben uns beim Ball Sports äh, dieses Jahr kennengelernt. Äh, ja, da habe ich gesehen, wie der Tanz gleich abgegangen ist, der hat da richtig krasse Moves gehabt. Und dann, <lacht> dann habe ich hinterher erfahren, dass der Eiskunstlauf macht. Das passt ja auch nur zusammen. Uh, unser Wettkampf ist so aufgeteilt in zwei Teile, also wir haben ein Kurzprogramm und ein Langprogramm. Da ist das Thema auch jedes Jahr bei uns im Eistanzen vorgegeben. Da hatten wir zum Beispiel äh, als Hauptthema so hip hop Tänze. In der Kür sind wir, also in, im Langtanz sind wir dann etwas freier. Und diese beiden Tage quasi, an einem Tag das ist das eine, das wird zusammengerechnet, wird beides zusammen und daraus ergibt sich dann der Gesamtpunktzahl und die meisten Punkte halt gewinnt. In dem Vorjahr bei der Weltmeisterschaft in dem Vorjahr vor Olympia holst du quasi für dein Land Startplätze. Also wenn du 18. Also bis 18. ist dann ein Startplatz. Ab Top 10 sind dann zwei Startplätze für dein Land und danach musst du dich natürlich national qualifizieren. Bei nationalen Meisterschaften aber das ist jedes Jahr anders wie der Verband das also, wo ich mir bei dir ziemlich sicher bin, du hast auch keine gute Körperspannung, das weiß ich auf jeden Fall. Okay. Äh, deswegen gehen wir da einfach positiv mal ran, wir schauen einfach mal, wo das wird ganz gut, dass du deine T-Shirt ja. dabei hast, aber ein gewisses Körpergefühl bringst du ja mit. Ist natürlich schon was anderes, als wenn du jetzt andere auf den Boden schmeißt, aber ich bin mir da sicher, dass er das gut machen wird, du wirst das schon rocken. Okay, das sehen wir gleich. Okay. <lacht> ich hab schon 5-6 Jahre her, dass ich mir erstmal wieder machen will. Ja, ich war mal gespannt, wie das bei mir wird. Aber, aber guck, gerade ah, nein, ich brauche keine Hilfe. Ah. Scheiße. Doch ein der macht doch Schlecht. Ich war gar nicht ja. so ich schlecht. Ging. Ich dachte auch so, oh shit. Ja, ja, ja, ja. Das Punkte, schon mal fünf Punkte. Das ist schon mal fünf Punkte. So, wenn du das drehen würdest, was wäre für dich, natürlich dann. Was denn? Bleibt eigentlich an einem Platz der Ja, genau so! Hä? Ja. Ja, ja, ja. Eins. Ja, okay, wow, wow. Das hat der Körpergefühl. Hat hatte. Ja. Ja, 9,5. Gib mal. Reicht. Ziel ist, ab der blauen Linie, ja. so lang wie möglich, auf einem Bein zu stehen. Ja, ja, ja, ja, ja. Wow, wow, wow, wow. wow. Aber zau lang durchgehalten. Ich hab gesehen, du warst bis zur Wand, gell? Ja. Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab nur an die Bier getrunken. An Bier. Okay. Also Kanone. Ja. Weil du mega gut schon auf einem Bein stehen kannst. Okay. Ein Bein nach. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, aber voll gut, schon. Jetzt sucht ihn ja, der Ehrgeiz. Jetzt glaube ich auch. Ja. Du wirst auch immer sicherer. dass ist wie beim ja. Fahrradfahren. Je schneller du bist. Einfach mit mehr Geschwindigkeit. Einfach ne? schneller machen. Einfach ja. Schneller machen. <lacht> ja, das ist ja nicht gut. Ja, genau. Genau so. Ja. Glatt und dann mach so. Auto so machen. Ich mach so. Aber... Pff, Unfall. Noch schneller einfach. <lacht> wenn, du, wenn du anläufst. Lauf erstmal nur gerade. Geh einfach mal erst so okay, gerade. rum. Und, und gerade. Gerade und beide, genau. Ja, ja, ja. Gerade. <lacht> so für einen Anfänger stellt ja, er sich ganz ey, gut an, oder? Voll. voll. Aber habe ich ja gesagt Körpergefühl. Ja, ja. Aber ja, ich glaube, er hat das ein bisschen unterschätzt. Ja, das, das musst du, glaube ich, im Lässt du dir gerade über mich? Nein, nein. nein, nein, nein, nein nur, nur das Beste, nur das Beste. Zehnmal, mal, mal, wie viele Stunden wenn mal richtig in der Saison drin bist. das ist so ein normaler Alltag für mich. Zwei Trainingseinheiten auf dem Eis, jeweils zwei Stunden, also ja. vier Stunden auf dem Eis. Und dann kommt dann auch immer eine Stunde äh, Konditionstraining, Krafttraining, zwei Stunden oder so. Oder Tanz, also wir haben ja einen Tanz vorgegeben von der Musikrichtung. Ja. Kann es passieren, dass wir irgendwelche speziellen Tanztrainer einladen und mit denen äh, neben dem Eis arbeiten und so. Ja. Also da kommen so sechs, sieben Stunden am Tag kommen da schon zusammen. Also, viel Langhantel habe ich so für mich persönlich mit meinem Trainer die letzten Jahre so entdeckt, dass das mich auch auf dem Eis am meisten voranbringt. Jetzt sind natürlich jeder selber so mit seinem Trainer zusammen, aber Langhantel und sowas halt, macht halt auch einfach Bock. Was, was heißt Langhantel? Langhantel, also klassisches Gewichtheben dann natürlich und solche ja. Geschichten und dann auch. Kraft Kraftausdauer, Kraftausdauerbereich, also kein Maximalbereich unbedingt, ja. aber Krafta-Ausdauerbereich. Also wenn auch einige Stunden im Gym verbracht auf ja, jeden ja, Fall. Ja. Ich sag mal so, drei! Ich <lacht> würde <lacht> dass wir jetzt irgendwas Jugendmäßiges rein tun können. Auch ein Eis, schwierig mit Würfen oder irgendwas. Deswegen habe ich gesagt, der wird mich hochgepackt oder nimmt mich einfach auf und fährt an eine Bahn mit Griffen. Videoserie ist, dass hier, ähm, ich habe hier noch so ein T-Shirt von der Olympischen Sommerspielen, dass da jeder, mit dem ich das Video oder in der Videoreihe ein Video drehe, da unterschreiben lässt. Habe ich noch hier noch so einen kleinen Judo anziehen? <lacht> ja, so ein mini ausgemacht. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ja, dass wir hier mit dir fahren durften und äh, Spaß gemacht. Ich habe das ja Video auch nicht nur gemacht für das Video, sondern einfach, das steht irgendwie der sehe, nach dem dabei auch und äh, ist ein cooler Typ. Vielleicht das sieht man nicht sich Dankeschön, vielleicht wird uns nächste Woche, wenn uns zwar mir jetzt auch ein genau, Werden wir dann sehen. Und dann äh, ziehst du dir in den u Ich freue mich schon drauf. Wow. <lacht> ja, ja, so ungefähr wird das nicht <gut. lacht> <lacht> Ja, aber probiert es einfach. Ja, andere Frage. Dann siehst ja. du dir eigentlich auf die Beine? Ja. Also nein. Nee, ich hab gehört, ich habe gehört. <lacht> also das Füße meint es zu mir, es ist besser, die Beine zu rasieren ja. wegen der Massage und so. Ja, ja. ja das, das hatte ich auch, weil ich hatte man dann Beinmassage und ganzes Bein war Komplett. Nicht. Ja, so machst du das ja nicht? Das ist jetzt mein Profi. Ich glaube, jedem Sportler gebe ich einen Tipp. So jetzt. Nein, erste Tipp war nicht Bein <lacht>